Was passiert? Negativ. Ja, sollte nicht mehr lange dauern. Es geht los. Mal sehen, wer ihr Schweine seid. Weißt du, ich habe diesmal kein Geld dabei. Nächstes Mal, ne? Ist das dein Scheiß Ernst? Du weißt, ich brauche das Geld. Was? Ach du Scheiß, Scheiß ich bin Fahr los! Die Polizei stehen bleiben! Fuck. Gah! <laughs> Es ist nicht deine Schuld, Ben. Herz drauf angelegt. Ich weiß.